Hallo, heute wollen wir eine Futterstation für die pelzigen Gesellen hier bauen. Nach dem Intro geht's los. Hallo und willkommen in der Kellerwerkstatt. Wie ihr an dem Outfit hier seht, es ist es inzwischen Dezember, es ist kalt draußen geworden. Und äh, ich habe eine Futterstation für Eichhörnchen, die ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich wollte das Ganze jetzt einmal aus Holz nachbauen, also ähnlich wie sie schon ist, und wollte euch daran teilhaben. Ähm, ich habe noch keinen wirklichen Plan, wie das Ganze aussehen soll. Äh, also begleitet mich einfach und lasst euch überraschen, wie es am Ende aussieht. Wahrscheinlich seht ihr ja sowieso auf dem Vorschaubild, wie es äh, am Ende aussieht. Viel Spaß dabei! Ich habe hier einmal aufgezeichnet, was ich mir ungefähr vorstelle. Ich stelle mir hier so einen Holzkasten vor, der oben eine Klappe hat. Ähm, hier ein bisschen längeres Brett, dass man es an der Wand befestigen kann oder in meinem Fall an dem Zaun. Ähm, eine Bodenplatte, auf der das Eichhörnchen hier stehen kann. Vorne eine Plexiglasscheibe, dass man auch reingucken kann. Da soll hier oben noch ein kleiner Holm drauf aus Holz, äh, damit sich das Tier dort nicht verletzt. Hier soll eine kleine Lücke sein dass er dort mit dem Kopf rein kann und dann die die Klappe hochdrücken kann. Die Klappe ist übrigens dazu da, dass die Vögel da nicht beigehen. Ähm, für die Bodenplatte sind hier Löcher vorgesehen, damit das Ganze durchlüften kann, damit sich das nicht anfängt zu schimmeln, das Ganze. Eventuell hier vorne noch ein kleines Brettchen äh, zum Halt. Aber wie gesagt, genaue Vorstellung habe ich noch nicht, nur ungefähr in die Richtung wollen wir gehen. Wie gesagt, für den Deckel, den könnte man entweder aus Holz machen oder ich habe hier verschiedene Materialien. Hier einmal in Alu das Ganze, ich habe hier ein Stück Stahl, ich habe Messing hier oder sonst wie gesagt Holz. Wahrscheinlich wird das Ganze aber auch Alu hinauslaufen, das ist hoffentlich schwer genug, dass die Vögel das nicht aufkriegen und leicht genug, dass das Eichhörnchen damit keine Probleme hat. Bevor ich die Plexiglasscheibe zuschneiden kann, was ich gleich machen möchte, muss ich einmal das Sägeblatt tauschen, weil das andere Sägeblatt ein paar Zähne weniger hat und da die Gefahr besteht, dass das Plexiglas dann splittert. Mit dem feineren Sägeblatt bekommt man dann noch ein schöneres Schnittergebnis. An der Größe der Plexiglasscheibe orientiert sich dann auch das Scharnier, also das Klavierband, mit dem nachher der Deckel befestigt wird. Hier stelle ich nun einmal den Seitenanschlag auf die Breite von dem Plexiglas plus zweimal die Brettstärke ein, um die ähm, Rückwand und die Bodenplatte in der Breite abzulenken. Diese werden danach auch grob einmal auf Länge geschnitten und werden ihrerseits jetzt wieder dazu genommen, um die Seitenteile zu bestimmen, wie hoch die werden sollen. Hier lege ich nur einmal fest, wie der Winkel ungefähr aussehen soll. Schneide die beiden Seitenteile zu. Die Klebe sind nun mit doppelseitigem Klebeband zusammen, um sie ja, gemeinsam zuschneiden zu können. Und weil der erste Zuschnitt nur grob war, lege ich jetzt mit Hilfe des Deckels fest, wie lang die ungefähr werden sollen. Das doppelseitige Klebeband verwende ich auch dafür, um jetzt den schrägen Schnitt zu machen. Da ich nämlich nur mit ungefähren Maßen arbeite, muss das nicht so hundertprozentig genau sein. die Nur die Seitenteile müssen zueinander passen. Hier stelle ich jetzt die Höhe des Sägeblatts ein, um die Schlitze in die Seitenwände und später auch in den Holm zu machen, in die die Plexiglasscheibe dann rutschen soll. Hier habe ich jetzt mal ein neues Werkzeug verwendet. Ich habe mir ein Popnieten-Gerät-Werkzeug besorgt, um eben halt das Scharnier mit Popnieten festzumachen. Jetzt fange ich an, das Ganze Stück für Stück zusammenzuleimen. Durch die Schrägen ist das ja ein ordentliches Unterfangen gewesen, das überhaupt alles vernünftig unterzubringen. Aber am Ende hat es dann ja doch geklappt. Ein Großteil der Konstruktion ist tatsächlich auch nur mit Leim zusammengehalten. Also einzige Ausnahme ist halt das Scharnier, also der Deckel und der Räum, die andere Befestigungen haben. Aber ansonsten der gesamte Korpus ist nur mit Leim zusammengehalten. Das ist wasserfester Leim. Das sollte eigentlich kein Problem sein, aber ich werde halt sehen, wie das sich in der Zukunft so bewährt. Klappe dran, Affe tot oder so ähnlich heißt es. Jetzt kommt als nächstes ähm, der Holm da rein. Der hat äh, zwei Funktionen. Zum einen soll er die Plexiglasscheibe unten festhalten, zum anderen soll es eben halt als Auflage dienen für das Eichhörnchen, wenn es eben halt dort seinen Kopf zwischen Holm und äh, Deckel reinsteckt. Und zu guter Letzt gibt es der ganzen Konstruktion auch noch äh, ein bisschen mehr Stabilität. Wobei das auch ohne den Holm schon Recht Gut saß. Als letztes kommen jetzt noch Lüftungslöcher in den Boden vom Futterhäuschen, das hat halt die Funktion, dass äh, ja, das Futter durchlüftet werden kann und somit nicht schimmelt und wenn Feuchtigkeit reinkommt, sollte, die entsprechend ablaufen kann. So, das war's. Das äh, Eichhörnchen-Futterhaus ist fertig. Ich habe ähm, mit Absicht nicht genau gemessen. Ich habe das alles Pi mal Auge gemacht. Ähm, ich kann die ganzen Daten nochmal aufnehmen, wie groß es letztendlich geworden ist. Aber ich habe das so nach Gefühl gebaut, das Ganze. Ähm, ist auch nicht ganz. Äh, so genau gearbeitet worden, also hier unten bei den Löchern zum Beispiel, hätte ich gut ein Brett haben können, damit das nicht so ausfranst. Ich habe das aber auch äh, dann einmal entsprechend mit dem Schleifpapier alles noch rund, mal rundherum bearbeitet, äh, damit sich das Eichhörnchen dort nichts tut. Ich ähm, wollte einfach zeigen, dass man sowas auch ohne große Vorbereitung bauen kann. Auch alle Ecken sind entsprechend abgerundet, also hier an dem äh, Alu kann man sich nicht dran verletzen, der Holm hier oben ist entsprechend abgerundet. Da sollte eigentlich nichts passieren. Jetzt bleibt eigentlich nichts weiter übrig, als das Ganze aufzuhängen. Achso, ja, und äh, Böden Schäfer hat Gott Lave, sagt man bei uns. So richtig in der Mitte ist das auch alles nicht. Aber es funktioniert. Und jetzt wollen wir hoffen, dass das eigentlich das Ganze annimmt. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und äh, wir sehen uns bei den nächsten Projekten.